Unbreak my heart? Uncry these tears? Geht das überhaupt? Auch wenn Toni Braxton in ihrem Song es noch so herzzerreißend bittet, man kann nichts ungeschehen machen, das einmal passiert ist. Wenn man handwerklich arbeitet, stellt sich oft die Entscheidung, ist das Ding noch zu richten oder soll ich es von Grund auf neu aufbauen? Natürlich gibt es Dinge, die man nicht vollkommen auseinandernehmen muss, um sie zu richten. Es reicht dann aus, ein oder zwei Schrauben festzuziehen. Aber das geht nur bei Dingen, die man nicht zu lange schleifen gelassen hat. Wenn der Krug lange genug zum Brunnen getragen wurde und das Herz jetzt gebrochen ist, dann wird kein schnelles Kleben weder den Krug noch das Herz wieder neu machen. Es ist zwar menschlich, dass wir immer hoffen, es wäre nur eine Kleinigkeit und es wäre mit einer kurzen Entschuldigung getan. Es ist verständlich zu hoffen, dass mit ein paar beschwichtigenden Worten Kaputtes wieder ganz zu machen ist, aber wenn die schlimme Diagnose gebrochenes Herz eingetreten ist, dann kann nur eine grundsätzliche Erneuerung eine Beziehung wieder gangbar machen. Gebrochene Herzen kann man nicht kleben und geweinte Tränen kann man nicht rückwärts fließen lassen. Tonis Wunsch ist zwar gut nachvollziehbar, aber bleibt leider nur eine Utopie. Man wünscht sich eben oft, es wäre mit ein paar Handgriffen oder Floskeln getan und die Liebe wäre wieder in ihrem alten glänzenden Zustand. Aber das zögert nur den nötigen Neuaufbau hinaus. Deshalb mein Rat, nicht die alte gebrochene Liebe irgendwie gangbar machen, sondern eine ganz neue, frische Beziehung miteinander aufbauen. Nicht mit einer kurzen Entschuldigung oder lass es uns einfach vergessen, zu hoffen, dass ein gebrochenes Herz wieder seinen alten... Schwung bekommt. Die einzige mögliche Lösung in der schmerzhaften Situation, wenn man sich vom Partner verlassen fühlt, ist eine neue Liebe auf festeren Boden aufzubauen. Und wo soll man mit dem Bau anfangen? Dort wo man auch bei jedem Neubau beginnt. An der Basis, am Fundament. Die Stärke in der Beziehung erkennen, statt auf die Schwächen zu schauen. Und dann auf diesen Stärken aufbauen, statt zu versuchen die Schwächen zu reparieren. Auf kappalcoaching.de zeige ich Ihnen, wie das praktisch geht.